Bier im Kühlschrank, das <lacht>, ähm, ist irgendwie witzig, aber ja, doch, das gibt's und ähm, das passt auch so herrlich dazu, dass wir eigentlich überhaupt keinen Dresscode haben, das heißt, ähm, wenn mal Sommer ist und es sind keine Kunden zugegen, dann sind auch kurze Hosen und Flipflops völlig okay, äh, das ist einfach, also ja, ein total nettes äh, Miteinander-Flair und das äh, trifft sich halt auch mit den Kollegen wieder, die... Ähm, ja, die haben halt unheimlich viel Erfahrung und teilen die gern und das zusammen mit der Stimmung und äh, diesem netten Miteinander, das ist schon irgendwie toll. Es ist eine große Vielfalt ähm, von Themen und Kunden und Prozessen, die ich bearbeiten kann und das macht eigentlich total viel Spaß, weil äh, man kann wirklich in jede Branche mal reinriechen ähm, kriegt unheimlich viel Input aus verschiedenen ähm, ja, Situationen, Kunden, Prozessanalysen und ähm, das ist wirklich gut. Und wenn ich dann auf mein Arbeitsfeld gucke, das ähm, hat halt auch damit zu tun, ne? Prozessanalyse, Prozessgestaltung ähm, und Integration, wo dann die ähm, ja, Fremdsysteme eingebunden werden, irgendwie ein ERP-System, aus dem Daten zugelesen werden oder wo es einen Absprung hingibt, das ist schon ähm, wirklich eine ja, schöne Sache, da mit Abwechslung zu arbeiten und nicht sehr monotone Sachen zu tun. Und wir sind halt auch, ja, dadurch, dass wir so klein sind, mit, mit relativ flachen Hierarchien. Ähm, das heißt, Entscheidungen sind relativ schnell getroffen. Ich habe immer jemanden, den ich was fragen kann, äh, wenn ich eine Entscheidung brauche oder weiterführende Infos brauche. Da ja, bin ich immer wieder ganz begeistert von. Und ähm, was jetzt auch irgendwie zuletzt ganz interessant war, ähm, Homeoffice-Tätigkeit. Ne? Das ist so für viele Leute neu, aber ich habe irgendwie 2015 bei Synergy angefangen zu arbeiten und ähm, schon irgendwie nach der Einarbeitung, so vier oder fünf Monate später, ähm, konnte ich meinen Wohnsitz verlegen und arbeite seitdem im Homeoffice. Und ja, das ist halt eigentlich schon, schon ewig modern. Ne? kann man irgendwie nicht meckern. Also mein Arbeitgeber ähm, für die nächsten Jahre, ganz klar. Die Kundentage eigentlich, da ähm, gibt es immer total viel Austausch und ähm, es ist ja, einfach ein echt gutes Gefühl, wenn die Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, ähm, auch mal lobende Worte verlieren und ähm, das ja, ist einfach nett. Kann man, kann man nichts sagen. Ähm, dann haben wir so Team-Events. Da kommt einfach total viel rum. Die Leute die sind einfach nett. Und ähm, ja, wir haben halt auch zum Beispiel einen 20-Jahre-Ausflug nach Finnland gemacht. Das war also Teambildung vom Allerfeinsten, würde ich sagen. Da gab es Schneemobilfahrten und Eisfischen. und Einfach unbeschreiblich. <lacht> genau. Ja, und dann ähm, hatte ich einmal ein ganz tolles Erlebnis, da wurde ich bei einem Kunden zur Projektabschlussfeier eingeladen. Hatte ich so noch nicht erlebt. War irgendwie auch echt cool, fand ich. Ja, Sunuji Kundentag lebt eigentlich von den Gesprächen ähm, beim Kaffee. Ne? Also auf dem Gang, die Gespräche zwischen den Kunden, die ähm, Vorträge, die auch echt viele Fragen anregen. Ich glaube dieses Jahr ähm, ganz intensive Diskussionen gewesen und das ist schon wirklich, wirklich gut. Ähm, die Kunden, die miteinander ins Gespräch kommen, finde ich, das ist total schön, weil ähm, es sind dann doch vielleicht ganz abweichende Branchen, aber ähm, die Probleme oder die Anwendungsfälle überlappen dann halt doch und so kann doch der eine vom anderen was lernen oder ähm, man kann einem Kunden von einer Lösung erzählen, die ein anderer hat schon kommen Leute ins Gespräch, die dann auch teilweise über Jahre hinweg ähm, in Kontakt bleiben. Das ist toll. Und ähm, der Kundentag weckt für mich immer so ein bisschen die Dimension von Zukunftswerkstatt in groß. Ne? Zukunftswerkstatt ähm, ist ein ähnliches ähm, Format, aber viel kleiner. Und der Kundentag, der macht das einfach in, in ganz groß.